Du, du hast, du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Willst du bis der Tod Scheide treuer sein für alle Tage? Ja! Nein! Ja! Nein! Willst du bis der tote Scheide. Treu sein für alle Tage. Ja. Nein. Ja. Nein. Du, du hast, du hast mich. Du, du hast, du hast mich. Du, du hast.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 Willst du bis der tote Scheide, treuer sein für alle Tage? Ja. Nein. Ja. Nein. Willst du bis der tote Scheide, treuer sein für alle Tage? Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Willst du bis zum Tod der Scheide, sie lieben auch in schlechten Tagen? Ja! Nein! Ja! Nein! Willst du bis der Tod der Scheide treuer sein? Ja. Nein! Nein! Nein! Ja.